Moin Leute, ich bin wieder ein Stückchen mit dem Auto rausgefahren, stehe jetzt hier in Kalau und will mir hier einen cash suchen, nennt sich Willkommen in der Stadt der Kalauer Nordost. Ich ist 200 Meter weg von hier und da gehen wir jetzt erstmal hin. Der Hinweis war, war hier Baum unter Steinen, aber habe nichts gefunden an den ganzen umliegenden Bäumen hier im Zielgebiet. Da stand ich schon wieder voll unter Beobachtung. Da standen welche auf der Bank dort im Kopf gut, Da habe ich die Sache hier wieder abgebaut. Es gibt hier Tradis im Kala. Aber mit allen stehst du so ziemlich offen präsentiert, Leute. Das suche ich immer nicht gerne. Wenn ich ihn dann gleich auf Anni finde, dann lasse ich das lieber. Ich bin jetzt hier im Herrenwäldchen. Oder also so hieß das hier. Herren Hier gibt es noch einen Tratti. Und den hole ich mir jetzt, wenn ich ihn finde. Und morgen will ich hier in Karlau in ein Museum gehen. Hier gibt es ein Automuseum Mobilität des Ostens. Soll ganz interessant sein, soll ganz gut gemacht sein, die Ausstellung. Die gucken wir uns morgen mal an. Der Cash nennt sich pilz mit folgen, wer kann helfen. Nachdem es tagelang geregnet hatte, schien heute endlich wieder die Sonne. Ja, es ist heute auch einer der ersten warmen Tage. Endlich mal, wir haben 20 Grad Außentemperatur. Wir entschieden uns daher, auf die Jugend nach frischen Pilzen zu machen. Zuerst überlegten wir, ob wir in die Kölauer Schweiz fahren. Dann jedoch entschieden wir uns für die Herrenheide. Diese bei Karlau gelegene Waldfläche schien auf dem Satellitenbild perfekt geeignet zu sein. Zwei Flächen gemischt mit Wald, ideal für Pulse. Sogar ein kleiner Teich schlug zum Angeln ein. Wir fuhren also los und kamen an einem riesigen Punktturm vorbei. Da ja, vielleicht zeig zeige ich denen heute oder morgen nochmal ein Stolz kurze Zeit später endete die Jura und wir entschieden das Auto hier zu lassen. Zur Entspannung wollten wir erst ein Fischchen angeln, also ging es in Richtung des Teiches. Dort angekommen, setzten wir uns an das Ufer und fingen zahlreiche Fische. Nach einer Weile war der erste Eimer voll und wir entschlossen uns mit der Filzbuche zu starten. Schnell hatten wir die ersten Steinpilze gefunden und der nächste Eimer füllte sich stetig. Es war schön ruhig hier. In der Ferne sahen wir sogar ein Reh. Nach einer Stunde waren die Eimer voll. Aber wo waren wir nun? Von den Pilzen getrieben hatten wir uns wohl verlaufen. Den Hauptweg hatten wir verlassen. Und auch Autos von der eigentlich nicht weit wegliegenden Straße hörten wir nicht. Aber wir waren ja an einem Punktpunkt beigefahren. Diesen möchte man ja sehen können. Ich musste also die Herrenheide hoch hinaus, um den Funkturm zu suchen. Also ging es zum Baumhof. Bereits nach einigen Metern erblickte ich den Turm und wir wussten wieder, wo wir hinlegen. Zum Glück war es auch nicht mehr so weit, denn das Wetter hatte sich mittlerweile aufgeändert. Die Dämmer war von Wolken verhangen und es drohte erneut zu regnen. Wir schafften es gerade noch so ins Auto. Zu Hause angekommen, dann geht das der verschreckt. Wo ist der Eimer mit den Pilzen und Fischen? Wir haben ihn verloren. Könnt ihr uns helfen? Hinweis z 8 mt Aber ich hab, ich hab die Vermutung, Gelände 4 Sterne, Wie will ich jetzt klettern muss hier. vier Sterne ist eigentlich noch nichts unbedingt auf dem Baum Jedenfalls nicht nur eine Ach, bestehen. Haha, wird nicht heute. Jedenfalls ohne, ohne Angelausrüstung. Also ein Angeltef, den ich mir jetzt Uni holen kann. oder Hier ist nicht allzu schwer, schwer befahren. Hier vorne gibt es einen motorradfahrer wo man gleich vom Motorrad aus den Locken kann. Das heißt, wahrscheinlich an der Leitplanke oder in Brückengeländer oder sowas sind die meistens dann dran? Hier an der Brücke bestimmt. erst drei tage her dass das zuletzt gelockt wurde aber puh. ich habe jetzt in alle lücken hier reingeguckt hier paar habe ich noch reingegriffen obwohl man den auch sehen möchte, aber warum wohl nichts Heute gibt es Kraut mit Hackfleisch und dazu mache ich mir dann noch ein paar chinesische Nudeln mit rein. Morgen mache ich hier noch ein paar Cash. Den hier, der ist ja gleich um der Ecke. Ja, das sind auch drei Kilometer oder so. 2,4. Den will ich morgen als erstes machen, weil der liegt auf dem Weg nach Falle. Ja, den habe ich vor. Zwei, drei Jahren war ich schon mal hier. Auf dem Rückweg aus dem Spreewald dachte ich, ich mal noch irgendeine Dose und kam da zufällig auf die. Habe ihn aber nie gefunden. Ich werde morgen noch mal halten und hinlaufen. Als ich vorhin vorbeikam, stand der Auto, da hatte ich keinen Lust noch so. Der Hinweis ist in der Nähe des Grenzsteins. Hinweis ist in der Nähe des Grenzsteins. Autobahn ist ganz schön laut hier. Ja? Aber ich brauche euch sowieso nicht erzählen. Und dann gucken wir mal, ob wir einen Grenzstein finden. Dieser Cache ersetzt einen alten, der von einem anderen Cacher entfernt wurde. Um diese Erinnerung zu wahren, setze ich hier eine neue. Der Tunnel stellt die kürzeste Route zwischen meinem Elternhaus und dem örtlichen Fleischer in Bronko dar. Wie im Sommer, sollte ich auch im Winter mit dem Fahrrad zum Fleischer fahren und etwas frisches Fleisch für die Hunde besorgen. Bisher war es immer hellig der Tag, als ich den Tunnel betrat, um den Fleischer in Bronko zu erreichen. Doch der Tag, an dem die Schule etwas länger ging, sollte alles ändern. Auch an dem kalten Winterabend hatte mir meine Mutter aufgetragen, einen kurzen Abstecher zum Gleicher zu machen. Die Dämmerung hatte eingesetzt und ich war voller Vorfreude, endlich meinen neuen Fahrradstrahler aussetzen zu können. Mit dem Schwung auf das Fahrrad schaltete ich die Beleuchtung ein und wurde sofort von einem taghellen Lichtkäse geführt. Schon damals packte mich die Faszination Licht und immer wollte ich alles möglich hell. Die Fahrt begann und es dauerte nur einen kurzen Moment, bis ich den Tunnel erreichte. Im Gedanken malte ich mir aus, dass meine Lichtkonstruktion den Tunnel hell erstrahlen lassen soll. Leider wurde mein Wunschdenken schnell gedrückt. Die Dunkelheit des Tunnels verschluckte regelrecht meinen kompletten Lichtkegel. Ich hatte keine Wahl. Man verließ sich auf mich. Damit schob ich mein Rad trotz kleiner Ängste in die Schwärze des Tunnels. Schon nach einigen Metern wurde mir etwas mulmig, da ich der Meinung war, kurz zwei reflektierende Punkte an der Decke gesehen zu haben. Dennoch schätze ich die Entfernung so ein, da ich noch sicher war. Also direkten Grenzstein finde ich ja den. Ja, direkten Grenzstein finde ich ja nicht. Ich habe ja auch schon mal geguckt, ob ich den Hinweis gelesen habe, damals. Deswegen war doch eine hier. In den Loks schreibt jemand. Die haben auch gesucht wie verrückt. Die würden nie im Dunkeln durch den Tunnel laufen. Irgendwann war etwas Farbiges unter einer Laubschicht zu sehen, schreiben die her. Grenzpunkt gefunden. So einen Teil hatten wir bisher noch nicht gesehen. Meine Hände zitterten ein wenig, als ich mein Fahrradlicht ein kleines Stück nach oben drückte, um die Decke besser im Blick haben zu können. Trotz meiner Bedenken, blieb ich nicht stehen. Erst als ich an meinem Fuß etwas spürte, glitt es mir wie ein Stromschlag durch den ganzen Körper. Mein Tempo beschleunigte sich um mein Vielfalt. Während ich die Fahrradlampe abnahm, und mich darauf vorbereitete, kurz nach hinten zu gehen. Ich war fest im Schlüssel, drehte mich und erkannte ein kleines Böschen, welches mitten in der Dunkelheit stand. Die Erleichterungen hätte man mir ansehen können. Mit einem Lächeln atmete ich tief durch und machte mir klar, dass es lediglich mein Kopf sei, der mir wieder und wieder Angst machen sollte. Also wahrscheinlich Grenzpunkt, die Kielgrenzstein. Das wird wohl der Vermessungspunkt sein, wie es der Roman immer setzt. Während ich die Lampe wieder befestigte, musste ich erneut schmunzeln. Monster und Geister gab ich doch gar nicht. Mein Blick wanderte wieder in die Laufrichtung. Als ich alle Haare am Körper aufstellte, wurde ich davor verschreckt, die beiden Punkte direkt vor mir an der Decke sahen. Wie zwei Augen wurden sie sich in meinem Körper, der plötzlich nicht mehr reagieren wollte. Die schrecklichsten Tränen wollte sich mir aus. Mein Kopf spielte den Maler des Todes und mein Körper wurde topfer. Hatte ich mein Leben schon ausreichend genossen? Mein erster klarer Gedanke. Die Punkte bewegen sich gar nicht. Auf den zweiten Blick erkannte ich einen weißen Straßenpfeiler, der an der Decke befestigt war. Was für ein wieser Scherz. Den Rest des Tunnels legte ich gedrungen und aber dennoch zügig zurück. Mein Rückweg ließ mich den Tunnel umfahren. Seit dem Tag habe ich diesen Tunnel nie wieder betreten, denn trotz des Wissens, das nicht Schlimmeres war, spürt man eine düstere Energie vor, als wäre es ein dunkles Portal in eine dunkle Welt. Der Cash nennt sich dunkles Portal Geschichte. Ich könnte mir durchaus vorstellen, der wäre hier unter der Mauer versteckt. Aber wenn man nie weiß, wo... ...dann ist das ein Ding der in Möglichkeit. Also wäre angebracht, gebracht den Informationen zu finden Ja, vor ein paar Jahren, wo ich hier war, war der vielleicht auch gerade neu weg. Oder erst weg. Aber, ja, keine Ahnung, wie ich es soll. Ich denke, das wird hier ein Vermessungspunkt sein. Und wird in der Nähe in der Mauer. Hat auch schon fünf Vlogs. Seit 22. März es den wohl jetzt die neue Variante. Nachdem der wahrscheinlich mal weg war und der andere den übernommen hat.